Wir lösen hier den Haupttermin aus dem Jahre 2018 zum Thema Daten und Zufall. Los geht's! Aufgabe 4.1. Okay, um was geht's denn überhaupt? Wir sollen für das Jahr 2016 den prozentualen Anteil des Umsatzes mit Streaming-Abos in Deutschland gemessen am Gesamtumsatz bestimmen. Jetzt haben wir hier zwei Grafiken. Einmal den Umsatz mit Streaming-Abos und einmal die Abonnenten von Streaming-Diensten weltweit. Also für Aufgabe 4.1 scheint diese Grafik hier für uns relevant zu sein. Prozentualer Anteil, habt ihr vielleicht auch schon gelernt, nennt man auch die relative Häufigkeit. Also ihr könnt es natürlich auch einfach über die Prozentrechnung machen, da wir aber im Bereich Statistik und Stochastik sind, Daten und Zufall, mache ich jetzt hier mal über diese Formel und dann muss ich rechnen, klein h ist gleich groß h, also die absolute Häufigkeit, geteilt durch klein n, die Grundgesamtheit. Das ist die Anzahl aller erfassten Daten. Fangen wir vielleicht mal damit an. Was ist denn hier die Grundgesamtheit, also mein klein n? Naja, das steht oben drüber, das sind 1,58 Milliarden Okay. Group. So, und dann die absolute Häufigkeit ist einfach für das Jahr 2016 die äh, der Umsatz in Euro, also 384 Millionen. Also hier steht ja Umsatz in Millionen Euro. Und jetzt gebe ich einfach das in den Taschenrechner ein. Und dann kommt daraus bei 0. ,2430. Wir wollen das ja jetzt noch in Prozent haben. Also multiplizieren wir diesen Wert mit 100. Und dann kommt daraus 24,30%. Also... Relative Häufigkeit ist immer ein prozentualer Anteil. Das könnt ihr euch merken, das wird relativ häufig gefragt. Gut, weiter geht's mit Aufgabe 4.2. Da steht, dass es im Jahr 2016 weltweit 100,4 Millionen Music-Streaming-Abonnenten gab. Und wir sollen jetzt die Anzahl der Spotify-Abos berechnen. Also dafür brauche ich hier die rechte Grafik. Das sind alle streaming abonnenten weltweit. Und da sehe ich, dass 29% bei anderen waren, 7% bei dieser, 21% bei Apple und 43% waren eben bei Spotify. Also was müssen wir letzten Endes berechnen? Wir müssen 43% von 100,4 Millionen berechnen. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das rechnen kann. Ich schlage vor, wir machen das mal über den Prozentfaktor. Also ich rechne im Taschenrechner einfach 0,43. Das ist das gleiche wie 43%. Mal 100,4. So, also wenn ich das eintippe, dann steht da 0,43 mal 100,4. Und das sind dann halt 43,172, jetzt ist die Einheit noch oder die Zahl noch wichtig, das sind Millionen, natürlich könnt ihr auch die Zahl ausschreiben.